Im ersten Schritt werden Mitarbeiter wie beispielsweise Auszubildende und Ferienschoppler mit Inventurlisten versorgt und losgeschickt. Alles wird aufgenommen, inventarisiert, hier symbolisch als Produktionsgebäude dargestellt. Ziel ist es, alle Vermögensgegenstände sowie alle Schulden, Mengen und wertmäßig aufzunehmen. Ein Großteil der Inventur wird dabei körperlich durchgeführt. Die Schulden können jedoch in Form einer Buchinventur aufgenommen werden. Schulden wie beispielsweise Bankkredite sind in den Büchern, EDV-Systemen des Unternehmens bereits zahlenmäßig erfasst. Auch Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Lull, sind anhand von Eingangsrechnungen und der sogenannten offenen Postenliste. OPUS-Liste bereits dokumentiert und daher leichter zu inventarisieren. Die Inventur wird mittels Zählen, Messen, Wiegen und Notfalls Schätzen durchgeführt. Zählen, so werden beispielsweise zwei Stück von der Fräsmaschine Typ FS 33 und zwei Stück von der Fräsmaschine Typ FS 50 gezählt. Messen. So werden 2,3 Quadratmeter ST75 Stahlblech im Rohstofflager abgemessen, wiegen 4,8 Tonnen Kunststoff des Typs CO3PO, notfalls schätzen, die Schrauben des Typs M8 werden gewogen und auf ca. 4,7 Millionen Stück geschätzt. Zählen wäre hier zu teuer. Die Ergebnisse der einzelnen Inventurlisten werden in einer Gesamtliste eingetragen, die sogenannte Inventarliste oder kurz dem Inventar. Bisher wurden jedoch nur mengenmäßige Größen aufgenommen, Stück, Quadratmeter, Meter, Tonnen etc. Um diese nun in eine Bilanz überführen zu können, fehlt eine einheitliche Rechengröße, wie zum Beispiel die Währungseinheit Euro. Als nächster Schritt muss daher zwingend eine Bewertung aller Güter auf der Inventarliste in Euro erfolgen. Die aggregierten, also zusammengefassten Vermögenspositionen werden dann im letzten Schritt in die Bilanz Balkenwaage auf die Vermögensseite aktiver überführt. Die Activa wird auch als Mittelverwendung bezeichnet. Sie stellt die Investitionsseite der Bilanz dar. Demgegenüber stehen die Schulden, die als Fremdkapital auf die Kapitalseite passiver der Bilanz überführt werden. Die Passiva wird auch als Mittelherkunft bezeichnet. Sie stellt die Finanzierungsseite der Bilanz dar. Die Bilanz ist erst ausgeglichen, wenn beide Seiten also aktiver und passiver wertmäßig gleich sind, Das heißt, die Summe des Vermögens gleich der Summe des Kapitals ist. Der Betrag, um den die Summe des Vermögens größer ist als die Summe der Schulden, wird auf der Passiva als Eigenkapital ausgewiesen. Das Eigenkapital wird somit nicht direkt inventarisiert – es ergibt sich vielmehr als sogenannter Residualposten aus der Rechnung Summe des Vermögens minus Summe der Schulden. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen der Ablauf einer Inventur- und Bilanzerstellung anhand eines kleinen Beispiels vorgeführt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Trad finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.